Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2014, äh, 14, habt ihr nicht gehört, 2018 in Abu Dhabi. <lacht> Wie komme ich auf 14? Gute Frage. Sehr gute Frage. Auf jeden Fall, hier seht ihr die beiden möglichen Strategien, die ich vielleicht fahren werde. Ja, und ich würde sagen, wir starten ins Rennen. Also eine der beiden nehme ich, ich werde höchstwahrscheinlich ich werde die mal probieren und wenn's, wenn es sich besser anfühlt, würde ich die nehmen. Dann würde ich sagen, let's go. Ich habe kleine Änderungen am Setup vollzogen beim Differential noch. Ich, ich habe schauen, ob alles sich das macht. Ich habe das Differential einfach sicherheitshalber etwas erhöht. So sollte der Start schon mal nicht klappen bei mir. Okay, die die Aber einiges verhauen. Wow. Und Irgendwas. Warm sein. Mein Lenkrad hm? passt nicht. Kannst du es wie beim letzten Mal wieder resetten? Ja, das mache ich jetzt auch. Ich hoffe es klingt. Das war die letzte Mal ja öfter, irgendwie. Keine Ahnung, was war vielleicht irgendwie beim starten Ui, so. shit. jetzt hat es gerade ganz schön geleckt weil du gerade draußen wieder rein bist ich bin ins wall reingefahren raus. ja toll ich bin mit 5 km/h ins Swole reingefahren und das halbe Feld ist weg <lacht> ja auf einmal yeah, war ich bin der einzige mit warmen Reifen Du bist der Einzige mit warmen Reifen von allen Leuten von Platz 10 bis 15. Ja, meine ich der Einzige dort in dem Eck. Ich schau mal kurz, wie immer, auf die Strategie. Was fahren die anderen? Holy shit, Höckenberg fährt mit Supersofts auf Platz 6. Wie konnte er sich bitte schon fürs letzte Qualifying damit qualifizieren? Codemasters, wollt ihr uns verarschen? Ihr könnt mir nicht erklären, dass ein Renault mit den Supersofts und ganz harten Reifensatz ins Q3 gekommen ist. Das ist doch lächerlich, oder? Peres. Ja, Peres auch noch. Peres Wir haben es beiden geschafft. Peres hat sogar noch ein Beschützel, das Auto. Ja, wie haben die das geschafft, bitte? Und Van Dorn hat natürlich nicht geknackt. Aber interessant, dass fast keiner auf Hypersoft unterwegs ist. Nur Sirotkin und vorne Hamilton Bottas. Das heißt, das, das sind die Rai einzigen, die fahren. Rai ah, ganz hinten noch, Ja. Interessant, dass es die einzigen Hypers auf sind. Das sind die einzigen, die sicher nicht auf einer 1 Stop unterwegs sind. Du glaubst noch nicht daran. Hm? Du glaubst noch nicht daran, dass sie eine 1 Stop schaffen. Es ist verdammt schwer mit dem Hyper eine 1 hier zu schaffen. Doch, das geht eigentlich, denke ich. Aber es ist nicht so angenehm. Nö, noch nicht schnell. Ja. Oh, der Start war ja mal gar nichts. Oh Gott, Ericsson. Ericsson, der Idiot. Ich hätte dich vielleicht gekriegt, hätte der mich nicht rübergeschoben. So musste ich leider etwas Speed verlieren, anstelle dich zu überholen. Egal. Die lange Gerade kommt noch. Die beste Überholstelle dieser Strecke. Hier vielleicht gegen Alonso durchziehen? Ja, sehr gut. PC schon mal. Ich habe einen Supersoft-Fahrer vor mir. Cool, Coyne ist einfach verschwunden und wieder aufgetaucht. Die Lobby leckt so hart. Bei mir nicht. Ich bin ich auch Hülkenberg reingefahren, weil es geleckt hat. Schaden? Ja, gelb. Es geht aber. Ja, geht er ja noch. Jetzt kann ich halt durch. Ich fast Hüttenberg abgeschossen. <lacht> ich hab echt die Kurve überschossen. Und ich hab Ocon abgeräumt hier leicht. Ich habe mir das Feld fügbar gemacht. Jetzt bin ich wieder hinter dir. Jetzt wird es halt nur ein bisschen blöd, wenn ich die Red Bulls haben will. Ah oh, Mann. Oh shit, Türkenberg war kurz in Ocon drin durch den Lag. Was blaue Flagge? Ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Hier kannst du keine blauen Flaggen geben. Und Ocon ist mir einfach gerade reingefahren. Ich glaube, Ocon denkt, dass ich ihn durchlassen muss. Oh, hinten Hüttenberg hat sich abgeräumt. Nicht durch mich. Ich schwör's. Das grenzt an einem Wunder. Und es hat irgendein Tor Rosse noch erwischt dadurch. Der ausgeschieden ist. Durch die Kollision. Jetzt ja, das heißt es einfach nur ein bisschen Boxenstopp irgendwie durchhalten. Willst du am Flügel wechseln? Ja, man merkt das sehr. Rie, dann habe ich sogar eine Chance, wenn ich an dir dran bleibe, dich zu kriegen. Beziehungsweise, ich gucke jetzt mal, wie, wie sich die Pace entwickelt. Vielleicht merke ich aber auch, dass ich von der Pace ja gar nicht so viel langsamer bin und dann ohne Flügel auch. oder mit kaputten Flügel auch noch gut klarkomme. Ja, weil du verlierst halt auf jeden Fall Track Position dadurch. Ja, in Abu Dhabi ist das aber jetzt nicht so ein Thema. Ja, ist es eigentlich nicht, aber... Außer du landest halt hinter mir, weil ich bin halt ein brecht Und jetzt gegen Ende der Saison... ...setze ich nicht mehr darauf... Ähm, ...dich einfach durchzulassen. Gerade jetzt wird es halt noch mehr Sinn machen. Nee, weil ich Punkte brauche. Und das Team wird mich eh feuern, also. Ich bin Raikön, Ich kann das. Du wirst auch ein extra kein Cockfills haben. Ja. Nicht bei diesem Team. Nö, nicht nur bei diesem Team. Die anderen Teams werden mich nehmen, ich sag's dir. Wenn die anderen Teams sich nehmen, sind sie echt verzweifelt. <lacht> Williams. Voss India mit Paris. Du meinst Racing Points sind sie dann schon. Ja nee, bei Racing Point steht immer noch vor India im Namen. Mhm. Darum darf ich sie auch vor Indien nennen. Und gegen Ocon hier verteidigen. Oh shit, der hat so einen Geschwindigkeitsüberschuss. Was bist du in der letzten Runde gefahren? 42-3. Okay. Du fährst mir leider etwas davon, das gefällt mir nicht. Ich bin 41-0 gefahren. Und Peres hat Okon geschnappt, die betteln sich gerade. schön Hinten. Aber vorne ist ein kleiner 5-Kampf. Ja. Und Raikön ist ganz, ganz weit hinten. Ja, äh, 5-Kampf, ein Vierkampf. kampf Mal schau mal an, wo Raikön ist. Ja, Raikön ist ja von 20 gestartet. Ja, aber schau mal auf der Karte, der hatte nochmal einen Crash oder so. Oder oh, er ist schon auf neuen Reifen. Ja, aber dann, er wäre nur auf neue Reifen gegangen, wenn er einen Crash hatte. Ja. Fünf Sekunden sind schon fast zwischen uns, das gefällt mir gar nicht. Man, ich hätte so gern die Red Bulls angegriffen jetzt ich kann mir vorstellen dass das kein spannendes Rennen wird hier weil nach vorne die Red Bulls zwischen uns davon und ich bin der Einzige der die einigermaßen folgen kann vom Verfolgerfeld auch hinter mir bildet sich jetzt schon eine Lücke man weiß ja nicht ich habe gehört vielleicht kommt noch ein Safety Car das könnte alles wieder aufhören. ich habe gehört sobald Lucky Ball außer außerhalb der Punkte ist dass du auf Safety Cars äh, kommen. Ja? Ich weiß aber nicht, ich komme nicht außerhalb der Punkte. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber vielleicht hat's ja was miteinander zu tun. Ja, aber wie sollte ich jetzt noch außerhalb der Punkte kommen? Gell, Flagge hinten. Da hat hat's jemand erwischt. Das war aber nicht ich. Mal wieder. Ich bin mal wieder unschuldig. Sauber. Müsste vermutlich Eriksson sein. Eriksson weil Leclerc sogar vor uns gestartet ist Und Leclerc habe ich vorher in dem äh, Verfolgerfeld gesehen Leclerc habe ich, hab ich nach Kurve 1 nicht mehr gesehen ich war nach Kurve 1 von 14 auf 8 vor und dann halt noch die beiden vor Indias India schnappt zum Auto vor dir beträgt 7,6 Sekunden. Die Pace bei mir bricht langsam schon ein, obwohl ich eigentlich keine großen Fehler mache. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde mal langsamer. Ich auch. Ich wissen, Aber du fährst mir trotzdem davon. Ja, 42.0 falsch. Ich war 44er Zeiten schon. Oh. Und das grenzt an ein Wunder, dass ich noch keine Strafe für Abkürzen habe bei fünf Verwarnungen. Ich habe glaube ich zweimal abgekürzt wegen dem Flügel, weil ich einfach den Bremspunkt nicht gut bekommen habe. Okay, oh, ich mache hier den Magnussen Ich lasse keinen Platz. Was? Es war er äh, Ericsson, ist hier. Das heißt, Leclerc hat einen Unfall gebaut hinten. Och, nö. Aber ist doch gut. Ein stärker Konkur Kontrahent ist weg. Mein Punkte-Kontrahent ist weg. Ich hab grad gedacht: Kon Kon Konkurrent? Wo ist denn dein Konkurrent? Das ist doch kein Konkurrent. Ich ja, wusste also nicht, und schon teilweise. Nicht für dich. Ja, für mich. Ich meine, du hast außerhalb von deinen zwei Polien glaube ich, nichts gewonnen, so wirklich. Vielleicht mal ein oder zwei Punkte. Aber dieses, ich hatte dieses Season schon immens viel Pech. Ich habe mir mal den Australien-Kombrief von uns angeguckt und wie sie rotke mich da abgeräumt hat, das war einfach nur mhm. Pech. Übelstes Pech. Ich hatte aber auch schon recht viel Pech, muss ich sagen. Mein... Naja, da, es gab Seasons zwischen uns, da hattest du viel, viel mehr Pech als in dieser. Also das war schon eher eine Glückssaison von dir im Vergleich. Naja, ich. zu Ich, ich fahre aber auch jetzt inzwischen anders als damals, muss ich sagen. Außerdem habe ich halt auch den Vorteil, dass ich in, de in dem Teil hier Pace im Qualifying habe. Und daran hat es mir immer gemangelt. In der Rennpace war ich eigentlich viel zu stark, aber im Quali war halt gar nichts. Boah, das war knapp mit Ocon. Da habe ich etwas spät rübergezogen und er hat mich dafür fast abgeräumt. Ah die Battles hier mit den Fast ingers machen Spaß. Ich sah nur noch ein paar Minuten dann überrunden durch die ersten. Überrunden? Gefühlt. Ne oh, hinten hat's gekracht! Ist ein.. Ich konnte nicht sehen, was es Beno. ist. Ein Williams. Oder Williams ist es. Ja, ein Williams ist raus. Im Renault ist ihm drauf gefahren. Schon zwölf Sekunden. Ich fahre 42,9. Ich muss hier jede Runde Kampflinie fahren und verteidigen. Da verliere ich noch mal mehr Zeit. Ey, ich habe zwölf Sekunden nach vorne und hinten. Hm, sag ich doch langweiliges Rennen für dich. Aber das Problem ist, mein Auto lenkt irgendwie auch nicht so gut. Ich, es fühlt sich so an, als hätte ich eine Star, den habe ich aber nicht. Weil ich einfach die Kurven nicht richtig fahren kann. Ich, ich werde bei allen Kurven rausgetrieben. Hm. Und ich glaube nicht, dass es das bisschen Differenzial ist, was ich umgestellt habe. Ich kann ja mal ein bisschen zurückgehen. Ich fahre auf Standard und verliere Benzin, was soll die Scheiße? Ist immer so. Nein, eigentlich nicht. Über 18er schon. Hatte ich bisher auf anderen Strecken nicht die Erfahrung. Reikön ist schon, sogar schon wieder fast Rad am Feld wow. Der holt auf jeden Fall in großen Schritten auf Wingman für Reikön Ferrari Wingman Bei Haas Ist doch typisch! Irgendwofür müssen die ja ihre Motoren kriegen. Mhm. Dann nimmt man halt den Ich denke sie kriegen sie auch für Magnussen, weil er immer alle abräumt. Das mit Ferrari Motoren bezahlt. Sein Highscore. Nö. Der räumt lieber andere Ferrari-Motoren ab. Mhm. Der räumt. Zum gerne, Beispiel Leclerc. Der räumt generell gerne Autos ab. Ich glaub Leclerc hat er jetzt auch mal gecrashed, weil er einen am letzten Mal er noch auf seiner Liste gefehlt hat. Bald hat er sie alle durch. Mhm. Oh man. Oh ja, wieso ist das so langweilig? bleibt doch stehen, dann wird spannender. Ich habe Flügel... da vorne kriegst du jetzt Konkurrenz, die Mercedes, die gehen jetzt in die Box. So, ist sogar äh, Doppelstopp sogar. Vielleicht kannst du einen der zwei Stop-Leute von dem. Die sind kriegen. natürlich auf zwei Stopps die fahren auf U auf Hyper raus. Was? Dann hast du doch Chancen, die hinter dir zu halten. Nein, ja, die müssten doch dann eigentlich auf Supersoft nochmal fahren. Nee, Hyper Hyper Ultra war bei mir die 2-Stop. Bei mir war die 2-Stop Ultra Hyper Hyper. Ja, ist ja das Gleiche. Beziehungsweise bei mir stand wirklich sogar Hyper Ultra Ultra. Äh, Hyper Hyper Ultra meine ich. Weil da müssen die zweimal Runde 8 und einmal dann zwölf Runden noch fertig fahren ist machbar meines Erachtens Ach Gott, das glitzt sich wieder vor, ich sehe das doch nur auf der Gran, wie viel der schneller fährt obwohl er nicht im Windschatten ist und kein DRS hat Bottas schiebt mich raus einfach aus. Boah, das hat mich es aus, dann hat, nee, da hat er keine Chance Wie soll ich ihn aus, wenn er mich schon von der, Strec von der Strecke gedrückt hat was also macht der hypers drauf Sei vorsichtig, yes. decken, damit, dass dein Grip bald oh, nö ich habe ein vorsinn ja von der strecke gedrängt Well dann ich merke halt langsam dass die reifen etwas mehr abgenutzt sind da geht es verteidigen nicht mehr so schön Oh nö, Raikön kommt immer näher. Ich habe keinen Bock, mich gegen den zu verteidigen. Ah, mein Auto. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Du fährst zweimal hyper dann? Keine Ahnung. Weil für eine 1 Stop bist du viel zu früh dran. Ach ich verliere so viel Zeit auf den, mit dem Flügel, da macht's doch eh keinen Sinn und 1 oder 2 Stop ist doch eh gleich schnell. Ja. Und ich mache. Es wird für dich erstmal blöd, weil du wahrscheinlich in dem Feld hier rumhängst. Nö, nö. Hast noch ein ein noch mit Und ich erwarte eigentlich, dass mein Teamkollege nicht vorbei lässt, wenn ich auf eine andere Strategie bin. Nö. <lacht> weil du ja sozusagen jetzt die gleiche Strategie fährst, weil du auch noch noch einmal rein musst, wie ich. Das heißt, ich muss gegen dich verteidigen. Viel Spaß, du fährst auf Supersofts weiter, mhm. wenn ich zweimal auf weichen Reifen fahre als du. Ich sehe wie du das hinkriegst. Ich finde immer einen Weg, keine Sorge. Was ist mit Peres passiert? Ich habe doch gesagt, ich habe ihn aussehen abgedrängt. Ja, also ist auf 14. Ja. Aber er hat dann auch alle durchgelassen, es war auch ein bisschen seine Schuld, dass er da gelandet ist. Lass mir mal so stehen. Wer weiß, oh mein Gott, Peres hat geleckt. Ich konnte ihn jetzt nicht angreifen. Ich schauen, vielleicht kommst du doch gar nicht bis zu mir durch, bis ich in die Box gehe, es sind ja noch zwei Runden. Beziehungsweise drei dementsprechend wie ich mich entscheide. Ja wow, und der Zeit ich schneller als du. Ja, wenn du nicht von den anderen noch aufgehalten wirst. Zudem ich habe dann frische Reifen, frische Supersofts. Frische Hypersofts sind immer noch schneller. Ich muss Kampflinie gegen Okon fahren. Falsch gedacht. Hat mich etwas Zeit oh, Die KI leckt so hart. Das muss ich echt auffassen. Okay, hier ist ja. du musst mit dem Wenn du einen Flügelschaden hast, bringt es gar nichts. Ja. <lacht> der Honda-Motor. Oh, du hast Okon das hier schön in den Weg platziert. Okon ist gerade nach hinten geleckt und mich reingeknallt. Zum habe ich keinen Schaden. Schaden? Nein. Gut. Wegen dem Leck habe ich sehe ich nicht ein Schaden zu kriegen. Okon! Okon, du Idiot. Null. Lul, danke Okon! Freies Feld. Schaden? Nein. Gut. Oh, sie da noch voll rein. Also die Force Indias, die sind zum Kotzen heute. <lacht> ja. Yay, vielleicht doch P6 für mich. Und ich habe jetzt auch auf jeden Fall erstmal Ruhe hier. Das ist schön. Ich werde es nutzen, um Benzin zu sparen jetzt ein paar Runden. Beziehungsweise eine, weil ich dann reingehe. Ist jetzt alles dafür, dass Alonso vor dir kommt, damit er dich auch in der WM noch kriegt. PTF. Warum war das Auto gerade so komisch? Unser zum Auto Viele sind jetzt in der Box hinten, die haben wahrscheinlich alle den Schaden. Es fühlt sich ja als ob irgendwas am Auto kaputt ist. Vielleicht ist es ja sind auch Die der Reifen Fall. überhitzt. Nee, die Reifen sind alle okay. Schön, dass ich so schön rankomme, obwohl ich auch spare. Ich war ja gerade komplett im Sparmodus. Ja, Und meine Reifen auch. sind bei nahezu 60%, Prozent das heißt es ist normal, dass sie. Wow. Das war fast etwas unnötig, das Risiko ich gegen Alonso. Ich wollte das auch nicht eingehen, ich wäre aber sonst Alonso raufgefahren. Ja. Davor also mich, gegen mich bitte keine Attacke mehr machen, ich gehe eh diese Runde rein, das heißt, es macht keinen Sinn, einfach warten, bevor du mich abschießt oder dir einen Schaden einfängst. Das dauert mir zu lange, ich gehe jetzt innen rein. Oh Gott, bist du das Wahnsinns, du hast mich zerstört, du Idiot! Du bist auf einmal bist du das hast bei mir geleckt, mein Gott. Ja, aber dann halt dich doch einfach zurück, was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße hier einfach? Du kannst doch... Ich hab doch gesagt, ich gehe diese Runde rein. Du hättest einfach drei Kurven warten müssen zum Teufel. Nee, ich bin weg. Job. Weil du ja rumgekrochen bist. Weil das nicht schneller geht. Aber zum Teufel, du bist hier eh nicht gegen irgendwelche anderen da gefahren. Also hättest du doch kurz die drei Kurven warten können. Natürlich bin ich gegen andere gefahren. Die anderen waren ja in der Box schon. Ja, aber... Die sind so weit hinten jetzt, du hättest doch diese drei Sekunden, zwei Sekunden oder was auch, du hättest für höchstens ein Jahr es verdient, dass dich jetzt dreht. Ja, meine Reifen sind überhitzt. Ja, warum musst du da auch reinziehen zum Teufel, wart doch einfach kurz, ja, schön, schön. Ich hätte so tolle Punkte in dem Rennen holen können, aber nein, mein Teamkollege versaut es mir. Also, ich bin erstmal weg. Wenn du meinst. Komm gleich wieder. ist kurz zu Abend. Komm gegen Ende des Rennens wieder. So, schauen wir mal auf die Temperaturen. Oh, 112 Grad. Ja, nee, das kann ich vergessen. Okay, So. Oh mein Gott, da geht gar nichts mehr. Deine naja, ich bin so halt der Meinung, der dass Operatur es Box. Box. ist kein Box. dummes Manöver war. Weil er halt 2 bis drei Sekunden langsamer pro Runde war. Oh, Gasly, pass auf. Herr Hartley. The fuck, Peres? Das sah böse aus. <lacht> verdient, verdient. Alles klar, Peres. Überhaupt ne sehr, sehr nett gemacht von dir. Ich habe ihn gerade eben per Skype angerufen. Ich habe ihm mit seinem Teamfunk gesagt, dass er sich abschießen soll, wenn er eine mit Zusatzmillionen haben will. So, so geht das hier also. paid Driver. Mhm. Pay Driver unter sich, sage ich nur. Das wird sich aber noch ein Nachspiel haben, wenn wir uns in China oder so begegnen. Der ja, Pay Driver bezahlt, bezahlt einen anderen Pay Driver. Um den talentierten Fahrer rauszuschmeißen. Rat mal, wer mich in Ungarn bezahlt hat. <lacht> mm. ja, wie gesagt, ich werde nicht mehr fair fahren, wenn ich dieses Nichts versehe. Ich, ich habe immer versucht, fair zu fahren, aber wenn es so hier endet, nö. Dann sehe ich das nicht ein. So ich dich auch ab, wenn ich die Chance hab. Ist ja das so, dass es zwei bis drei Sekunden schneller war, die Runde. Das waren aber drei Kurven. Also, wieso muss man da so ein Risiko eingehen? Ja, weil du so langsam warst. Dass, dass Alonso mich beinahe wieder überholt hätte. Alonso ja, überholt schau mal, man nicht gerne. Dann, dann machst du bei einer Geraden, wo du die Chance hast, aber nicht in der Kurve, wo man nicht reinziehen kann. Ja, du warst auf einmal so weit außen in der, unter der Brücke. Weil ich sie immer so anfahre. Damit ich sie kriege. Zur Hölle, wie fährst du die? So weit außen. Man fährt die doch nicht auf dem Körb selbst an. Doch. Ja, man geht gleich auf dem Körper rauf, aber doch nicht komplett. Ich war ja nicht komplett auf dem Körb. Das sah zumindest bei mir so aus. Aber trotzdem, da wart halt die zwei Kurven noch. Das waren zwei Kurven, da hättest du höchstens eine halbe Sekunde verloren. Wie gesagt, ich musste halt nach vorne. Ja, und ich wollte Benzin sparen, Gas. Ja, du hast gesehen, ich hatte Hypersofts auf frische Hypersofts. Ja! Und ich wäre diese ohne die Box gegangen. Das wären drei Kurven gewesen. Da sehe ich doch nicht einen noch äh, schönen Platz für dich zu machen. Also es war halt einfach unnötig, mich abzuschießen. Abzuschießen ist natürlich unnötig. Ja. <lacht> Dann gibt's und es, es war unnötig, da reinzuziehen. Du hast dein Rennen zerstört, du hast mein Rennen zerstört. Da wären locker 8 ähm, und 6 Punkte drin gewesen. P6 und 7, wer hätten wir geholt? Wie hm. ja, hat ist das Sechster geworden mit einer 3-Stop? Das ist eher cheated vom Spiel, aber das ist wurscht. Ich würde mal sagen, damals hast du die Chancen, zerstört Raikön zu kriegen. Und Red Bull lacht sich ins Fäustchen, weil die sind damit sicher P3. Ja, man braucht halt auch einen kompetitiven äh, Mitfahrer. Man okay. braucht halt einen Teamkollegen, der nicht in die Wand klatscht. Aber Raikun war auch schon weit fahren. weg. Raikun war halt auch schon 25 Punkte weg von mir vor dem Rennen. Ja, und du hättest locker Punkte aufgeholt auf ihn. Rein, die warte, es muss Hamilton gewesen sein. Hamilton, in der eben aufgestiegen ist, in diesem Rennen. Naja, Ricardo ist wieder nah rangekommen. Also, das war's, Leute. Jetzt habt ihr in dem Video gesehen, wer der Fährefahrer von uns ist und wer der Crashboy ist. Ja. Mein Teamkollege wird seine Rolle als Magnussen ganz schön. Äh, er hat sich die Rolle etwas zu ernst genommen, würde ich mal sagen, dass er der Magnus ist. Welchen Magnussen hätte ich, wenn ich überholt worden wäre, so einen blöden Move gemacht? <lacht> da hast du bei Magnussen Umgang gesehen, da kannst du auch beim Überholen machen. Ja, wow. Ich habe auch schon verrückte Manöver bei dir gesehen. Naja, egal, wir haben ja noch drei Rennen in der Saison. Kann immer noch viel laufen. Interessantes Wochenende. Also, auf jeden Fall. ab jetzt würde ich dich sogar nicht mehr aus der Zerstörungsreihe rausnehmen, wenn ich mal <lacht> keine Punkteschance mehr habe. Also, wenn ich die Chance sehe, dann kriegst du deine äh, Revanche dafür. <lacht> Ich also so, ich kann das auch, wenn ich will. Ja? Dann ja, wissen wir, wie die letzten drei Rennen enden. Wir werden uns abwechselnd zerstören. Ja, und dann wir es vorbei an die Enden in der WM. Ja, und Ricardo und der gute Ocon dann auch. Oh, okay, wenn Ocon an mir vorbeikommt, dann kann das noch, eine, dann braucht der echt viel Glück. Das schafft er. Das kann ich, mehr, kann ich für ihn erledigen. Ich kann alle, die. Und wer dann Zweiter? Dann kann Yay. ich auch noch Rokon abschießen. Und natürlich vorher noch den Haas. <lacht> Wenn du das hinkriegst, wäre es der bessere Crash-Car-Fahrer von uns. Das ist nichts, worauf man stolz sein sollte, aber egal. Ja, also dann, Leute, ciao, nächste Folge, bei. Ciao.